Moin oder Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, heute ist dabei Hallo, oh, ich bin's Äh, Man kennt mich nicht, aber ich bin Butterfly Ja, die Butterfly. Ja, die Butterfly. Heute spielen wir ein Spiel namens oder? So also, hieß das ja? Muck Muck, Muck Ist ja fast das gleiche <lacht> Auf jeden Fall, es geht um Überleben Und Also, äh, es ist wie Minecraft Ähnlich. Ich spiele auf normal oder auf leicht? Ey, du musst was einstellen, dass dein Game viel flüssiger ist Das nimmt die ein bisschen FPS weg, aber Das sind nicht viele, das sind 10 FPS, die das direkt nimmt. Ich habe die Spiele auf höchste Karriere eingestellt, die es gibt So, okay, okay Oh, ich habe noch 5 gekriegt, das. Gut, äh, ich baue eine Workbench schon mal also ich wollte sagen, dass wir ähm ich glaub, also es ist glaube so eine Runde langsam zu spielen. So um uns erstmal ein also was einzuspielen, so ein bisschen erstmal klar zu kommen. Und dann, äh, wie heißt das? Ähm. Ich habe doch gesagt, ich baue eine Werkbank, du Schmorg. Ich weiß, ich habe es doch schon vorher gebaut, deswegen. Äh, ich, ja, ich... ich brauch Holz, um mir eine Axt zu bauen. Und dann lass uns das Ding äh, tryharten, oder? So, also Muss wie wir ja nicht spielen. unbedingt so richtig drei Jahre. Ne? Ja, lass halt langsam spielen Die letzte Runde die ich gespielt habe ich direkt ein äh, dieses, äh, dieses äh keine Ahnung wie das hieß nochmal richtig Ich, ich habe mir auch so eine Spitzhacke gebaut Ups, ich wollte eine Axt bauen aber Egal Da hab, habe ich aus dem Dorf richtig geiles gespielt Ah, okay. Ich weiß jetzt wie das Spiel äh, ungefähr funktioniert das ist gut, bei get ähm, <lacht> war ein kleiner Story er war bei euch mal okay, lass, ich würde sagen, ich gehe direkt fahren hier da ist noch mal ein bisschen Holz guck mal, hier ist schon ein Dorf oder eine Hütte oder wie ich sagen will sollst so hier looten? naja, lass weiter looten, ich loote auch gerade kannst du wie Lucy, das sagt man nicht im Video, glaube ich. Kann du, ich muss <lacht> <lacht> das hören. So. Eine glaube, äh, warte, paar Ich würde das Also, wie soll ich das streamen? Ich habe eine. Ich will auch so gut. Brot. Ich habe einen Boden. Und Brot. Eisen. Lust, ich auf eine Frage: Wenn jetzt meine Mutter reinkommen sollte, würde man es zu OBS hören, wenn sie halt mit mir reden würde? Nein, oder? Doch, aber man kann es ja alles rausschneiden. Ja, ja, okay, okay. Oder den Ton da rausschneiden. Ja, Ich nehme ich auch schon mal direkt mit. Nein. Ich habe ich habe äh, wie viel äh, ich habe 17 war. was war Nummer? Bar. was du bar bar. bar? bar verstanden. Oder I'm not uh, I'm not sure I should eat this. Oh. Das ist nicht gut. Aber wir essen's. Das ist gut. ist die ganze Zeit angezeigt dabei ich habe das schon ich habe das ausgestellt aber es ist immer noch drin oh. so ich, ich mhm. finde auch kein Metall ein bisschen Stein mit für den ja, da oben ist Metall ich, seh's. ich hab Metall. ja ich nehme auch Metall mit ich habe auch fertiges Metall ja bin schon wieder schneller als ich die Dinger jagen uns jetzt gleich, weil die, ähm... Ja, die sind am ersten Tag irgendwie sein. So nein, nein, nein, ich die, muss... Dorfbewohner, die Dorfbewohner, die also, Ich bin nicht mal im Dorf, aber... <lacht> Deswegen bin ich auch nicht ins Dorf jetzt gegangen. Ich habe so Lack, ich krieg erst jetzt ein, äh, Sparschwein. Gar nichts. Ein Sparschwein bringt Glück, von Chests und so, glaube ich, am Okay. Die erste Nacht, die ich hatte, musste ich mit dem Stein kämpfen. Oha, oha! So. Die, da war nicht so gemeint. ihr ist doch noch Kindergarten. Ja, bei mir ist gar keiner. <lacht> alles sind bei mir, ist. Gold. Gold gefunden, da kann ich noch nicht abbauen. Ich hab das, ich hab das. Oh, 360. Oh, 360. Oh, 360. Ich ich hab 360 noch geschafft. Oh, ich hab keine Stamina mehr, No nur 360 noch geschafft. Monster. Die. Was sind das eigentlich für hässliche Monster eigentlich? Und das sind glaube ich Kobolde. Die sind grün. Der hat mich angespuckt. Hey. Hey, oh, Was ist das? Sieht stark aus. Alter. Oh, wie. Oh, mein Bones. Jo. Ah, die wollen mich ja, ja. töten. Doch, Bewohner. Ne? Nein, diese, diese blöden Monster. Die haben aber kein Aim. Oh, der erste Tag ist vorbei. Ich krieg auch Coins, das ist sehr gut. Ja, kurz noch die Gutscheine wenn nicht, dann töte ich die. Einfach umbringen, wenn ich ihn... geben. <lacht> <lacht> ne Steel Pickaxe, 25 Coins. Was? <lacht> ich hab voll die Blöcken bekommen. Ne Steel Pickaxe, 25 Coins. Wie oft Und kann man, man das machen? Ich glaube und äh, ich glaube oft, oft, oft, oft, oft, Weil, oft, weil oft, Ich würde mir auch dann holen eines äh, Pigs ja. direkt. Eines äh, also also Iron piggy direkt. Ja ja. Du kannst deine Sachen verkaufen. Ich brauche das auf jeden Fall. Ich glaube. Ich hol mir jetzt gleich ein neues Wort. Ich habe äh, eine Axt, eine Stele-Axt bekommen. Aus einer Chest. Das gut. Wood, ganz viel... Firewood auch. So, was tradest du? Tradet... Kohle, ich kann Kohle verkaufen. Ey hier, Mithril... mitril axt Bei, bei mir... Was der der kauft du? eine mitril axt für 40. Ich, ich, hab, ich hab 36. Holt ihr die? Jo, was ist... Der verkauft nix. Der... Die Axt? viel? Wie viel? Wie viel? Wie viel? Für 40, für 40. Ich will doch auf ein Sword gehen. Ähm, ich würde äh, wer hat eine Spitzhacke verkauft? Warte, wie viele Coins hast du? Wie viele Coins hast du? Ich habe eine Goldachs auch noch bekommen. Oh, gut. Die greifen mich an jetzt auf einmal, nur weil ich die Goldachs gelootet habe, oder was? Ja, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich auf Gold. Wo oh, ist der, der, der Ding verkauft? Ja, ich den muss ich den hatte. jetzt töten. Die greifen die mich jetzt haben. an. Ich Wir kann ja nichts können. machen. Ich renne einfach weg, ich renne einfach weg. Bin gleich tot. Ja, die sind. Ja, die sind weggespawnt. Okay, komm zum Dorf, komm zum Dorf. Ah, bist bei einem anderen Dorf oder wie? Ja, bist du. Bist du. du. Bin bei einem ganz anderen Dorf. Oh. oh die sind wieder hinter, hinter mir, ja. Ich kann Aber nicht mehr zu denen zurück. Ja, ich komme ja. zu dir, zu denen, den du hattest. Und den anderen Dorf. Oh, die verfolgen mich ja immer noch. Was und sind das sagt, so ich gute Coins kommen. Aua, aua, aua. Ja, die sind schneller als ich. Das ist unfair. Ich bin gleich mich. tot. Ich bin ich tot. Bin tot. Ich, ich, ich, ich, ich, ich ich. Warum? Warum muss ich denn so schnell mal sterben? Ich hoffe, die greifen uns dann nicht mehr jetzt an. Äh, doch, die greifen dich an, oder? Nee. Tun nicht. die, die dich angegriffen haben? Ja, doch, die greifen dich an. Ja, das ja. sind die, die mich angegriffen haben. So ernsthaft mit dem Knochen? Ja, ich weiß nicht, woher ich das habe, aber es sieht stark aus. Das sind viele haben die gegen uns. Guck mal, wie viel Damage das mache ist gleich schon wieder dunkel, das ist ziemlich schlecht. Legende Jungs. müssen <lacht> nicht ich, ins Dorf rein. Leider haben wir jetzt diesen Trade nicht mehr. Ich hätte den kaufen können, aber ich wollte noch nicht. ich habe eine Gold Ex bekommen. Reicht vollkommen gerade. Ich habe leider keine gute zacke Oh, du bist fast dead und jetzt kommt Gegner. <lacht> oh shit. Ich will noch mehr kommen. Ich kann mir jetzt äh, das Mitrius Wort holen kostet es mit t 75. Ja. Das ist das hatte ich auch mal und das ist ziemlich geil. Das macht richtig ja. damage. Du kannst in der ersten Nacht jeden One-hitten gefühlt. Ich hoffe, du greift mich Schnitt nicht an, dann. es ist halt Nacht, du musst halt den Tag das machen. so ja. Wir ja. haben ja auch Knochen dabei. Ist eine Höhle direkt vor dir, neben dir. Ja, ja, da. Ich werde nicht sterben. Ich dich aber noch. Ich bin schon ziemlich manchmal ziemlich schwer nach dem Zeit. Oh. Ich ja. Bambo pilz hast du bekommen, denn? keinen Bogenschuss mehr. Der Dein Aim. Mein Aim. Okay, jetzt habe ich keinen mehr. Schuss. Es sieht manchmal so lustig aus, wie du, die mit den, wie du mit den Knochen die vermöbelst. Ja, hab ich das überlebt? Aufpassen, dass du nicht mal Loot nimmst, sagen wir. Ja, es kann ja nicht ein Problem, glaube ich. Ich glaub schon. Oh, doch gar nicht. Der klaut einfach mein Loot. Ich hätte meine Coins abgehungen. Hast du meine Coins geklaut? Ja, ich hab 300. Junge. Ich hab ich hol was. Ja, hol, äh, hol mir ein Schwert auf jeden Fall. Auch das auf jeden Fall. Hast du da Essen? Ja, hab ich ein bisschen. Kann ja, was geben? Meine ganzen Pilze sind weg. War noch mal mein Dorf, mein alter. War das der? War bei dir eine Höhle? Nein, nein ja. doch. Ja, ist mein hallo. Ja, ja, das ist mein Dorf. Wo ist das Ding, mit dem ich getreten habe? nicht diesen weg Es ist ja nicht weg ich sie keinen trader das ist schlecht nämlich schlecht wenn du nichts bekommst Das sieht ein bisschen anders als so mein normaler Bau. Ich habe mir einen Envil gebaut jetzt. jetzt wird du nicht mehr fährst wahrscheinlich es ist nicht gut ja, ich war da, hier war richtung Dorf in diese Richtung, ja, in diese richtung. ich muss noch einer mein Dorf war hier ja, jetzt, ja. jetzt eine bessere Es ist jetzt schon wieder Nacht Lucy. Wie? Warum so schnell? 20 Uhr. Ich habe doch. gefunden. Ob du das Schwert bekommst so schnell bevor die dich angreifen. Nein, ich gehe erstmal runter hier. Ich weiß es nicht. Ja, wir werden diese Nacht überleben, es ist Tag 2 oder 3, weiß nicht. Wir werden nur noch überleben. Nicht. Okay. Nicht, sind wir schlecht. Das sind wir. Äh, sind wir. Also, zu mir kommen? Ich kann gerade nicht mein ganzes Zeug hier liegen lassen. So, hier zwei, zwei, zwei. Nein. Bei mir ist ein Boss. Ernsthaft? Ja. Und ich bin so los Lauf. Wollte ich aber dann noch. Gib mir einen guten Pilz. Bei mir sind vier. Ne, ich bin tot lossehen. Bitte hält mir. Ja, warte. Wo bist du überhaupt? Ah, ich kann ja auf Karte sehen. Aber wir sind gegner. Ich mach das ganze zeug mit was wir haben aber eher gesagt dann komme ich, ich komme. karte ja du bist äh, bei mir er ist schon vorbei Ayu. bist du da du ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme Lauf. alter wie viele sind das ja das Ich kümmere mich schon um die. Aller oh. dead. Coin bekommen gefühlt. Ich hab alles verflogen, aber ich kann das alles holen damit. Ja, dann holen wir Wir müssen jemanden finden, der einen Pickaxe hat. Hast ich, Pickax ne, ich hab ne, ich hab ne Iron Pickaxe. Ich farme gerade Gold für uns. Wenn die mich jetzt angreifen sollten, dann bin ich tot. Sollten aber nicht mehr. Oh, ich bin in mein Dorf, und das ist nicht leer. Meine Metril äh, mein Metril Axt, achso, ich habe mir keine Berufe, stimmt. Vergessen. Ich bin gleich nochmal in das Dorf, wo ich eben war, um die Metril Axt kann ich nicht kaufen, stimmt. Mehr. Ich noch die finden die Trade, dieses Trade. Ist ein Trader? Ja. Ich glaube, ich bin in einem komplett anderen Dorf. überhaupt bin gar kein Dorf. Warte. Ah, gib mir. Paar. Mach mir eine Goldpegel, um mit Heel zu. Schwert hat so. und für uns, falls du die nicht kriegst. Wir können uns beide ein mithril schwert kaufen. Eine ja, Kauf, Kauf, Kauf. Und noch eine mithril axt kann ich uns beiden kaufen. Habe ich? Was viel vierkant, habe ich noch 200. Ich brauche jetzt einfach nur noch Pickaxe. Das ist das ist so schön. Adima! Oh mein Gott! Was? Ein Krieg ist ultra gut, oder? Ja, aber ich habe ein Problem. Was denn? Äh. Ich hab uns bei deinem Adima-Ding Sword geholt. Ich so. Hol... Gott echt? Greif nicht. sie sich Dorfbewohner an, oder was? Nein, nein, nein. Komm zu mir. Wir haben gerade Sachen für uns. Wir haben Ich hab uns zu so geholt. Ja komm einfach Rüstung zu mir. Hm? Rüstung krachten. Welche Rüstung? Äh, ich kann Iron und den Gold. Ey, Iron, ich kack drauf, ich hole mit trid So, okay. Wo bist du Da Ich guck noch gerade hin. Ich den Ding hier. Für den Golems. In der Nähe bin ich. Ich mich ja. Pass auf, dass die nicht. Lucy komm, spiel dich Lucy Luzi, okay, komm. Hier. Hier. Alter, du hast mir so. Diese Pigex wohl, die besser ist. Ja. Junge. Goldpiggy weg links weg, weg, hier weg. Ach du Scheiße, komm mal, mein, mein Lager ist dahin, hinten. Ist schon wieder dunkel und ich habe gefühlt kein Essen. Wir haben kein Essen. Wir werden sterben, das ist Sie. Nee, das ist nicht. wir überleben das noch? Keine Sorge. Hoffentlich. Es ist Tag fünf. Kommen so viel, Wir haben Ultra. Ich habe Rüstung und nicht vielleicht, aber. Pss. Das ist knapp 3 Mach für uns, ich mach für dich gleich ne... Auf Mach für dich gleich ne Mitriegelüstung Ich mach grad Essen, ich koche Essen Ja, wir machen mach mal Essen Ah, ich hab 6... Äh, wow, Matt dabei Hier, hier, hier, hier Nimm, nimm Warte. Also habe ich mir, ich hab sie gut gemacht Digga, das schaffen wir easy die Nacht Ja Jetzt sollten die ersten Golems schon kommen. Bis siehst nimmt das Brot, das da drin ist. Au. Ja. Ich hat mich irgendwo... Ah, ne, das waren die nur. Oh, ne, welche. Die sind noch easy. Oh. Einer, der etwas härter ist, aber der... Wie klein wie ich die hacke. Luffy, äh, wie heißt das? Ähm, äh, guck mal, hier ist, wenn der Boss kommt, verstecken wir uns in diesen Bäumen hier. Oh, hier ist ein Boss direkt. Das braucht nicht stärker. Da war ein Boss nicht. Okay. Ach, yeah, nice. Wie sie ist? Naja... Willst ich nicht das Mitrielszeug rausnehmen, weil ich baue damit gleich was? Ich hab's gebaut, ich muss es erlernen! Okay, hier! Warte! Und falls du es brauchst! Warte! Ähm, Alter, wie viel Metall hast du geholt? Bühne. Das hab das ich nicht geholt, das hab ich von Vill Villagers bekommen! <lacht> 33 Eisenbahnen, Junge! Ich kann uns bei die beste, einer der besten Pickaxe holen, diese. sie kann uns eine Adem Adam adamanite Pickaxe holen. Nee, ich kann uns ein Adamanite Sword holen. Ich hatte eine Adamite Pigge, hast du mir gegeben. Ja, ja, ich kann uns ein Sword davon holen. Kannst du noch Metril holen? Du, ja machst du sogar gerade. Ja, ja, weil ich, ich hab's nur Low gemacht. Ich gehe jetzt erstmal wieder zum Ding. Ich kann selbst jetzt schon mitril äh, schwerter bauen, ohne dass... Äh, ich brauchte nicht mal deine... dein Sword. Ich hätte mir auch eins bauen können. Ja, ist die an... Oh, Lucy. Die, die Dorfbewohner, oder was? Nee, frei. Oh, bitte Ich sterbe! Wo bist du! Okay, ja. ich sterbe nicht. Bei der Höhle direkt. Warum gehst du denn da hin? Ich bin durchgegangen. ich hab meine Wäsche. Ich komme. ja. Das sind drei Stück. Nicht. Haben wir auch gleich gefüllt. Also weißt du was? Ich schloss. Er ist da down? Ich kann nicht zu zweit. Okay, jetzt geht es uns zu zweit. Du musst die Kühe mit. Äh, ich bin jetzt nicht ding. <lacht> ich, ich will uns Was willst du? Oh, Radamani, das ist immer. Ja, nur mit. Dann können wir uns sofort rausbauen. Ich mach äh, mit Riedrüstung. Was soll ich uns holen? Okay, überleg, überleg, Lucy. Ich kann uns ein Ademanit. Um Adamant mit fünf Schwerter. Zwei Schwerter soll ich holen. Zwei Adamant schwerter Ja, wenn es geht. Du hast zwei halt geholt. Hast du es gekauft, oder was? Ja. Ah, du... Ja, ich... du Könnte Adamant okay. sogar abbauen. Das ist ein... Ba das ist kein... Damn, damn, der tut jetzt alles. Was du? Jetzt alles. Schwert? Ja, ja. Gleich ist es Nacht, jetzt müssen wir Ademan fahren. Mit Ril. Kannst auch für mich jetzt gleich mit Ril Rüstung bauen? Ja, ich äh. Brauch Kohle cool, auch. Ich hab Wurz, das geht auch. Aber gut, kann schon. nee das ist albern. hier ist so ein Chest drin. Mit Ril-Ohr, oh! Fleisch. Warum Fleisch hier drin ist? Keine Ahnung. Ubi. Was bringt Ubi? Ubi, Opa, Ubi. Keine Ahnung, was hier ist. Kann ich sogar abbauen aber Die Golem ist direkt wieder gespawnt. Shit, der Boss ist bei mir. Welcher Boss? Kronk. Ja, ich hab keine Rüstung, Lucy. Shit. Ich wollte eigentlich es bauen noch. Ich wur.. Der ma bauen. macht unsere Sachen kaputt, dieser Schmuck. Nicht zu den Bäumen. Ja, bin ich. Aua, aua. Aua. Ich hab keine Ausdauer. Ja, also. Ich glaube, ich sterbe. Ach, Glock, die schaffen wir. Wieso bist du gestorben? Der hat mich gewonnen, hitted Mit, mit einer Rüstung. Ich hab eine Brust nur. Achso, okay. Ja, dann schaffst du nicht. Ja, dann schaffst du nicht. Ich ich das ist nicht schwache. Nee, okay. Okay. Bist du nicht zu den Bäumen gerannt? So. Bin War ich weich, ja. Da bin, bin ich doch gewesen. Okay, Digga, ich krieg mich halt nicht mehr. Kollege! Erst Tag! Ja, so lang war ich ein bisschen essen. Ich will aber dir jetzt gleich. Willst du diesen Typen töten? Nö, ich, ich, ich will dich schon töten nicht zu zweit. Hey, dann. Ich glaube Tax ist der schwächer, kann das sein? Ja, Tax ist jeder schwächer. Oh, er hat eins kaputt gemacht schließe er macht alles gut. Oh. Wo oh, der Rüstung hier ist, dann hier ist eine Branche. Hier, hier ist eine Brust. Hast du das Schwert? Warte, oh, nee, ich hab das Schwert. Ich, ich komm, komm, komm. Lucy komm zu mir. Hier, ich hab einen Goldhelm. Da, halt das. Er ich kann dir noch Akko. eine Brust geben. Ich kann dir noch eine Brust geben. Hier, um die Goldbrust. ein ganzes Zeug ist weg. Hast du, du hast ein Schwert, das ist das Wichtigste. Wir müssen aufhören gehen. Ja, ich das hab ist mein wichtig. Essen Ja, er hat mich Scheiße. sauer. Scheiße. Ich bin kaputt. Komm, weg da, hinter den Der hat mich schon wieder gewonnen. Ja, das ist das Ding, das ist die Attacken nehmen. Ja, ich wollte wegspringen, aber der war zu schnell für mich. Du kannst die jetzt halt nicht Was? du hast gesehen, der hat durch den Baum gehittet. Oh, Leute, das war's mit diesem Video. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und schönen Tag noch. noch ein Video. Ich mach noch eine Runde.